Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um Nordkorea und die Atomtests, die das Land in den letzten Wochen wieder durchgeführt hat. Zuerst schauen wir, was genau Nordkorea in letzter Zeit gemacht hat und wie andere Länder reagiert haben. Es geht unter anderem um Raketentests, aber auch um Gesprächswünsche mit Südkorea. Und im zweiten Teil geht es dann um die Zukunftsaussichten, wie wahrscheinlich ein Frieden ist und warum Raketentests dazu beitragen können. Die Demokratische Volksrepublik Korea, besser bekannt als Nordkorea, hat im vergangenen Monat für einige Aufruhr gesorgt. Das Land hat nämlich einen Test mit einer sogenannten Überschallrakete durchgeführt. Diese Rakete erreicht eine Geschwindigkeit, die schneller ist als die fünffache Schallgeschwindigkeit. Sie kann somit auf kurze Distanz praktisch direkt entzündet werden. Solche Raketen sind außerdem nur schwer zu verteidigen, da sie einfach zu schnell sind. Südkorea bedauerte diesen Test. Außerdem testete Nordkorea davor auch noch zwei Kurzstreckenraketen, was zum südlichen Nachbarn als Provokation aufgefasst wurde. Wegen dieser Raketentests beriefen die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich eine UN-Dringlichkeitssitzung ein. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt, bisher ist nicht bekannt, was besprochen wurde. Trotz der Raketentests versuchte Nordkorea aber auch, die Beziehung zu Südkorea zu verbessern. Kim Jong-un kündigte zum Beispiel an, er wolle die Kommunikation zwischen dem Norden und dem Süden wieder ermöglichen. Dies sei auch von der Bevölkerung sehr erwünscht. Die Kommunikationskanäle waren im Juli gekappt worden, aufgrund von gemeinsamen Militärübungen Südkoreas mit den USA. Kim Jong-un behauptete nun jedoch, man müsse darüber hinwegsehen, um eine friedlichere Haltung zum Süden zu erhalten. Allgemein muss man wissen, Nordkorea hat schon länger ein Atomraketenprojekt am Laufen und hatte im vergangenen Juli einen Atomreaktor wieder in Betrieb genommen, um Plutonium zu produzieren, was für Atomwaffen benötigt wird. Zurzeit bauen beide Staaten ihre Waffenarsenale aus, Experten befürchten deshalb ein Wettrüsten. Grundsätzlich ist ein Frieden nicht ausgeschlossen. Ich denke, dieser Satz trifft die aktuelle Situation ziemlich gut. Ein Frieden ist mit Sicherheit möglich, aber ob er in naher Zukunft zustande kommt, ist eher fraglich. Einerseits gibt es viele Hindernisse. Zum Beispiel fordert Nordkorea eine Abschaffung der Wirtschaftssanktionen, die das Land sehr hart zu spüren bekommt. Außerdem lehnt Nordkorea seit 2019 alle offiziellen Gesprächsangebote der USA ab. Das letzte Angebot bezeichnet der Staatschef Kim Jong-un als billigen Trick, um feindselige Aktionen zu verbergen. Und Nordkorea fordert ein Ende der Militärmanöver der US-amerikanischen Truppen in Südkorea. Trotz dieser Gründe gibt es auch Dinge, die für Gespräche sprechen. Der erste Grund ist hier Südkorea. Das Land möchte endlich den offiziellen Kriegszustand beenden. Denn Nord- und Südkorea sind formal noch immer im Krieg miteinander, weil seit den 50er Jahren kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Ein weiterer Punkt für möglichen Frieden. Die USA und China können sich vorstellen, zu so vorhanden. Diese beiden Länder sind wichtig in dem Konflikt, da sie jeweils mit einem der beiden koreanischen Staaten verbündet sind. Und eine Gemeinsamkeit ist auch schon gefunden. Trotz der gegensätzlichen Partner sind die beiden Weltmächte sich einig, dass Nordkorea nicht unbedingt zur Atommacht aufsteigen soll. Und nicht nur China und Amerika zeigen Gesprächsbereitschaft. Es sollen sogar alle vier Nationen schon einmal heimlich und inoffiziell miteinander gesprochen haben. Das berichtet zumindest die Tagesschau. Eine vermeintlich ganz andere Frage ist, wie passt es zusammen, dass Nordkorea einerseits wieder mit Südkorea sprechen will, andererseits aber immer wieder Raketen testet? Erstmal denkt man ja, diese Tests sind als reine Machtdemonstration gegenüber zum Beispiel den USA gedacht. Das stimmt auf jeden Fall auch. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Die beiden Staaten möchten so an den Verhandlungstisch kommen. Dazu zwei Beispiele, die ich in einer sehr hilfreichen Tagesschau-Analyse entnommen habe. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das erste Beispiel, Nordkorea möchte seit langem ein Ende der Militärmanöver von Südkorea und den USA und hat das zu einer Voraussetzung für Verhandlungen gemacht. Weil hier aber Worte nicht reichen, reagiert Nordkorea mit Raketentests, weil diese jährlichen Übungen stattfinden und hat dabei Erfolg. Anfang 2021 haben Südkorea und die USA ihre Militärmanöver nur noch in seinem sehr kleinen Rahmen durchgeführt. Das zweite Beispiel, ein Friedensvertrag, den Südkorea an Nordkorea geschickt hatte, wurde erst einmal abgelehnt. Dann hat der südkoreanische Präsident Moon aber ebenfalls Raketen testen lassen und siehe da, die mächtige Schwester des nordkoreanischen Präsidenten Kim yo Jong hat die Idee des Friedensvertrags ausgezeichnet genannt, sollten Südkorea und die Verbündeten die Feindseligkeiten gegenüber Nordkorea beenden. Man kann also sagen, solche Raketentests können durchaus in Richtung Ziel führen, offizielle Verhandlungen aufzunehmen über das Atomprogramm Nordkoreas und einen Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Allerdings möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass der Satz vom Anfang weiter Gültigkeit hat. Ein Frieden ist grundsätzlich möglich, aber ob er in naher Zukunft stattfinden wird, ist fraglich. Soviel erstmal zur Lage in Nordkorea. Hier findet ihr jetzt noch ein Video zu einem anderen lang anhaltenden Konflikt, und zwar dem Nahostkonflikt. Falls ihr euch lieber mit einem etwas entspannteren Thema beschäftigen wollt und vielleicht sogar auch noch auf der Suche nach neuer Musik seid, könnt ihr gerne auch noch hier auf das Video zu dem Musiker Stoppok klicken. Vergesst ansonsten nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!